Hallo Annette, freut mich, dich hier im Video zu haben bei Freifam. Willkommen. Hallo, Hallo Sandro, ja danke, auch herzlich willkommen. <lacht> Schön, dass es klappt. Wir kennen uns ja schon ein Weilchen. Ich habe deinen Fall immer wieder äh, mir angeschaut. Du hast ja auch auf YouTube Videos gemacht, da kommen wir sicher nachher auch zum Sprechen drauf. Du lebst ja in München. Derzeit ja. Und erzähl doch mal bitte, was du mit Jugendämtern, Familiengerichten erlebt hast. Einfach mal am Anfang so in Kurzform, damit wir einen Überblick haben. Und dann können wir ja danach so auf einzelne Punkte eingehen. Ja, okay. Ich versuche mal die kurze Form. Also angefangen hat alles, dass ich zum Jugendamt gegangen bin, weil ich Hilfe brauche. Wegen häuslicher Gewalt des Vaters. Und ich habe keine Hilfe bekommen, stattdessen ganz was anderes. Stattdessen haben sie mir mein Kind weggenommen. Das ist jetzt kurz vor. Okay, äh, vielleicht zwischendrin ein bisschen länger, weil <lacht> also, also, das Schema haben wir ja schon mal auch in anderen Videos gehört, ja, dass eben ja. äh, bisher waren es Mütter zum Jugendamt gehen, Hilfe suchen und dann geschieht da irgendwie was Unerwartetes und am Schluss ist das ja. Kind oder ja. die Kinder weg? Da können ja, Sie also da den Zwischenteil halt auch, auch noch in Kurzform erzählen. <lacht> okay, das, Da sind halt so viele Sachen passiert, ne? Das kann sich kein Mensch einfach vorstellen. Ne? Das ist außerhalb jeglichen Fassungs- und Vorstellungsvermögen, weil ich war ja auch in meinem nicht vorhanden, sozusagen. Äh, da käme ja kein Mensch drauf. Das, ich habe halt dann gegoogelt, wo kriege ich Hilfe. Dann erscheint natürlich, und natürlich, als erstes fällt ihr natürlich ein Jugendamt ein und dann steht da eben Fokus und breit, Schutz der Familie und wenn sie Hilfe brauchen, eben kommen sie zu uns, wir helfen ihnen auch bei häuslicher Gewalt eben oder was eben passiert, sie können sich vertrauensvoll an uns wenden, habe ich dann auch getan, jedoch hat dieser Dame da beim Amt wohl irgendwas nicht gepasst an ihnen. Und das hat etwas in ihr ausgelöst. Und seitdem hat sie mich, ich würde mal sagen, direkt verfolgt. Also, geholfen hat mir niemand mit dem Vater. Ich habe da keine Hilfe bekommen. Und die Frau hat mich eben gefragt: Ich hatte mein Kind auch dabei. Damals war sie ja klein. Es war 2015. Und dann hat sie mich gefragt, wie ich mir die Zukunft meines Kindes vorstelle. Dann habe ich ihr das erklärt, soll ich begeistert natürlich, weil ich begeisterte Mama bin von freiem Lernen. Und das hat ihr dann gar nicht gefallen, als ich ihr die Zukunft meines Kindes in sehr ausführlichen Bildern geschildert habe, wie ich mir das vorstelle. Ich meine, sie hat mich ja auch gefragt, wieso soll ich denn irgendwas vom Pferd erzählen? einfach die Wahrheit gesagt. Und dann habe ich plötzlich dann noch eine Einladung bekommen. Ich sollte dann als nächstes nochmal kommen, wegen äh, mit einer Psychologin zusammenzusitzen. Und ich habe gefragt, ja, wieso? Sie wollten mir doch helfen. Äh, um was geht es denn hier jetzt? Was machen wir denn jetzt mit dem Vater? Äh, das hat nicht funktioniert. Es gab mal Treffen mit dem Vater zusammen. Dort, aber da ist er erstmal nicht erschienen und dann ging das irgendwie nicht weiter. Und das war's. Stattdessen habe ich noch eine Einladung bekommen, ich sollte noch mal kommen. Und ich fragte halt, wieso? Und sie meinte, ja, sie wollte eben, dass ich mal von einer Psychologin angeschaut werde. Dass die eben dabei ist und mit mir spricht. Sie konnte mir aber nicht sagen, wieso oder ja, weshalb. Da habe ich natürlich gemacht, weil, wieso sollte ich es nicht machen? Ich meine, also es gab keinen Grund für mich nicht hinzugehen. Sage ich, ja gut, okay, komm natürlich. Wenn Sie irgendwas erfahren wollen, dann erzähle ich das. Das hat auch stattgefunden. Und das Gespräch ist wohl nicht so verlaufen wie die Frau vom Amt das so wollte. Das hat ihr nicht gepasst. Das war damals die Frau Sophia Pfund. Sie war damals noch im Amt und war die erste Ansprechpartnerin von mir. Und das Gespräch ist nicht so ausgegangen, wie sie sich das gedacht hat, weil die Psychologin hat sich auch angehört, was ich eben zu sagen hatte und wie ich mein Leben, sie wollte wissen, wie mein Leben verlief und habe ihr das dann geschildert, wie es bis heute verlaufen ist und wie so das mit dem Kind läuft und dann habe ich über freies Lernen erzählt und berichtet und begeistert berichtet, wie ich das vorstelle, wie das funktioniert und warum ich das mache. Ja, und die Frau, die Psychologin, damals war sehr begeistert. Also, sie hat gesagt, ja, weil die Frau Fonte hatte dann gefragt, ja, und wie sehen Sie jetzt die Frau Fischer oder was sagen Sie dazu? Und dann hat sie gesagt, ja. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der so gut reflektiert war und der so seine Sachen aufgearbeitet hat, seine Kindheit. Und <lacht> ja, sie tut sehr gut. Sie findet, dass ich ja alles okay ist. Und dann war die Frau Pfund sehr baff. Und da konnte sie irgendwie natürlich irgendwie nichts mehr sagen. <lacht> das war ersichtlich, dass sie damit nicht gerechnet hat. Ja und dann bin ich halt. ich habe ich gesagt, ist jetzt, gibt es jetzt noch irgendwas zu besprechen? Oder wann würde ich jetzt gehen? <lacht> so, die, nö. Die Psychologin hat gesagt, alles okay. Wunderbar. Ist alles okay. <lacht> ihr kind auch. Alles gut. Sie machen das prima. Weiter so. Und die Schrappfond hat nichts mehr gesagt. Und dann bin ich halt gegangen und habe darauf gewartet, dass irgendwie es weitergeht mit der Hilfe. Boah, und dann wurde ja meine Tochter älter. Ich habe ja dann auch für das Freie Lernen sehr viele YouTube-Videos gemacht, weil ich einfach so begeisterte Freilernermoder bin und dann gesehen habe, wie toll es funktioniert. Und dachte, das würde ich jetzt einfach vielen Eltern zeigen, dass das eine tolle Sache ist, falls sie auch irgendwie sowas machen möchten oder offen sind oder wie immer auch. Und dann plötzlich kamen wieder Briefe vom Jugendamt. Ich sollte doch mich melden, wenn ich Hilfe bräuchte in Zukunft oder mit meinem Kind oder wenn das mit dem Lernen jetzt irgendwie nicht klappen würde. Und dann habe ich geantwortet, der ja, Frau Pfund damals noch, Danke ja, vielen Dank. Ja, ich melde mich, wenn ich Hilfe brauche oder bräuchte in der Hinsicht, jetzt ist alles okay. Ich hätte ja Hilfe von Vater gebraucht. Ja gut, da kam dann nichts mehr. Ne? Und dann hat das so seine Kreise gezogen. Ich war dann natürlich in der Öffentlichkeit, ich halte viele Vorträge darüber. Und so sind auch viele Menschen auf mich aufmerksam geworden, auch in der Schule. Es kam dann eben dazu, dass es ist, okay, jetzt muss dann das Kind angeschaut werden vom Arzt, ob es schulfähig ist und so. Habe ich alles gemacht. Ja klar, ich war ja noch in Deutschland. Es wurde Schulfähigkeit bescheinigt vom Arzt, vom Schulamt. Und dann bin ich eben in Schulen gegangen, um mich zu informieren, was ist denn jetzt hier alles möglich. Ich habe dann auch gefragt nach Möglichkeiten oder wie funktioniert das mit dem freien Lernen, wenn ich jetzt hier in Deutschland so können Sie mir dazu was sagen. Dann bin ich auf ja, äh, Menschen gestoßen, Direktoren gestoßen und Direktorinnen, die mich nur angeguckt haben und gar nicht wussten, von was ich spreche. Und gesagt, ja, sie müssten sich auch selbst informieren. Dann habe gesagt, ja, tun Sie das doch bitte und nehmen Sie den Kontakt mit auf. Ich freue mich, wenn ich da über mehr Erfahrung und. So. Wie funktioniert das in Deutschland, oder wo muss ich hin, oder kann ich überhaupt hier bleiben? Die wussten gar nicht Bescheid, die wussten auch gar nicht, von was ich spreche. Hat sich auch nie einer mehr gemeldet. Und... Ja, dann kam, dann kam die Zeit, wo die Einschulung kam. Dann kriegen wir ja so einen Brief. Ihr Kind wird es demnächst eingeschult. Ein und, so. und ich habe dann zurückgeschrieben, der Direktorin hier in der Sprungerschule, vielen Dank für die Einladung. Mein Kind kommt nicht in die Schule, weil wir Eilander sind und nicht in Deutschland sind. Habe ich alles erklärt und falls sie noch Fragen hätte, könnte sie mir schreiben. Natürlich, in jeder Zeit stehe ich zur Verfügung, ich kann auch kommen. Oder ich gebe sie mir doch einfach bitte einen persönlichen Termin, dann können wir auch ganz persönlich besprechen. Dann kam keine Antwort und dann dachte ich natürlich, okay, soweit ist alles geklärt, dann äh, 15. September, Einschulung, meine Tochter war natürlich nicht für <lacht> Einschulung, ich hatte es ja auch schon angekündigt und äh, am 15. direkt ähm, gleich am Nachmittag kam ein ähm, sehr Brief von der Direktorin der Sprengeschule mir Frau dann, dass sie erbewusst ähm, darüber ist, dass das Kind jetzt nicht gekommen wäre, obwohl es in die Schule muss, und hat mir gleich gedrückt mit dem Beruf. Ich äh, zurückgeschrieben, das ist mir, glaube ich, ein Missverständnis. Ich hatte Ihnen doch geschrieben, Sie haben sich nicht mehr gemeldet. Jetzt schicken Sie mir sowas, bitte rufen Sie mich an. Wir machen gerne sofort einen Termin aus. Es kam nichts. Am nächsten Tag, am 16. September, war dann das Gleiche wieder, nur in verschärfter Form. Also sie hat nicht reagiert auf mein Schreiben oder irgendwas, oder auf, bis ich in Kontakt habe Und hat dann noch drastischer geschrieben. Das Kind war am zweiten Tag nicht in der Schule. Sie sind zur Schule verpflichtet. Jetzt gehe ich zur Polizei und zu Ihnen. Und mein Kind war ja da schon abgemeldet und es war ganz offensichtlich, dass das so irgendwie irgendwo schief gelaufen ist, in der Kommunikationsfläche. Ich habe gesagt, ja, was wollen Sie denn jetzt von mir? Ich habe doch alles dargelegt. Und ähm, plötzlich hat das angefangen, die Kreise zu ziehen. Frau dann hat sich ans Jugendamt gemacht. Dort war ich ja schon sichtbar, sozusagen. Dadurch, dass die Frau Pfund ja schon gesagt hat, ich bin ja schon so irgendwie ein Fall. Anscheinend war ich schon ein Fall, weil ich ja damals aufgefallen bin. Und. Ja, plötzlich, wir waren nicht da. Für mich war das irgendwie klar. Ich habe dann auch alles ans Schulamt geschickt, alles, die ganzen Abmeldungen aus Deutschland, alles. Und dann kam nichts mehr. Und ich dachte, okay, gut, dann passt es ja wohl so, wenn nichts kommt. Und, und dann weiter. Dadurch, dass natürlich keiner da war, ich habe ich hab eben die Wohnung behalten, aber das ist ja okay. Ich habe mich extra beim Einwohnern über alles gründlich informiert. Ich habe kein Gesetz gebrochen, wie wir dürfen eine Wohnung haben in Deutschland. Du kannst überall Wohnungen haben, du musst da nicht unbedingt zwingend drin leben. Und wir dürfen uns hier in Deutschland drei Monate aufhalten, wenn wir nirgendwo anders gemeldet sind auf der Welt. Und das waren wir. Also das heißt, wir konnten immer hierher uns drei Monate aufhalten und dann mussten wir wieder weg, sozusagen. Das war die Möglichkeit. Und die habe ich auch so genutzt. Und dass wir, halt, wir ab und zu da waren, und dann waren wir aufreisen. Und als ich mal hier war, habe ich dann eben zufällig auch, wieder zufällig, mitbekommen, dass die ähm, Polizei vor meiner Tür stand. Wüst geklingelt hat und die wollten hier einbrechen. Und ich höre die Tür auf und denke, wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Warum wollen Sie bei mir einbrechen? Hallo? Also das waren Zivilpolizisten und das waren spezielle Polizisten, die etwas, eben, wie heißen Sie, für die Jugendlichen. Sind spezielle Leute, die dafür eingesetzt werden. Und okay, die haben sich ausgewiesen, es waren zwei, ein Mann und eine Frau, kamen von der Polizeidienststelle in der Nähe hier. Ich habe um was geht es hier? Und dann haben sie mir gesagt, ja, die Schule hätte bei der Polizei angerufen und gesagt, die Frau Bogdan würde sich Sorgen machen weil sie nicht weiß, wo das Kind ist. Und ich sage, wie, das verstehe ich jetzt alles nicht, wieso soll sie sich Sorgen machen, die weiß doch Bescheid. Und dann dachte ich natürlich, die Polizisten wissen auch Bescheid, sie kennen die Geschichte natürlich, dachte ich, aber dem war auch nicht so. Dann habe ich gesagt, okay, dann wollen wir uns mal unterhalten, oder? Dann, wenn sie nicht die Geschichte kennen, dann muss ich sie ja aufklären, wie sich das verhält, das heißt, ja bitte, weil... Wir sollen nur herkommen, weil irgendjemand glaubt, diese Frau Direktorin dem Kind würde es schlecht tun. Dann müssen sie, sind sie gezwungen nachzuschauen. Und dann habe ich die ganze Geschichte erklärt und dann haben sie gesagt, ja, also das hört sich ja ganz gut an, das ist sehr vernünftig, sie haben keinen Fehler gemacht, sie haben kein Gesetz gebrochen. Dann ist das gut so. Und sie haben sich auch umgeguckt, die Wohnung war okay, ich bin jetzt gesehen. Ich bin jetzt nicht irgendeiner Sucht verfallen oder was weiß ich. Und sie äh, sagt, nee, das ist alles gut. Das Kind haben sie auch nicht gesehen. Dann habe ich gesagt, bitte, wie geht es denn jetzt weiter? Da, weil das ist mir alles komisch hier. Wie, wie muss ich mich verhalten? Bitte helfen Sie mir. Ich habe wieder um Hilfe gefragt. Ich verstehe das auch alles nicht. Dann hat er es eine Karte gegeben und hat gesagt, okay, Sie können sich jederzeit an uns wenden. Und am besten empfehlen wir Ihnen jetzt, Sie gehen jetzt sofort zu dieser Frau Bogdan in die Schule und klären das. Und wir geben das auch weiter, dass alles okay ist. Dann sage ich, prima, mach ich. Ich gehe jetzt sofort hin. Ja, genau. Jetzt sind Sie da, jetzt können Sie das klären. Und sofort gemacht, also sofort die Tür zu gemacht zur Schule. Die ist hier mir gleich um die Ecke und sie war tatsächlich da. Also ich war sehr froh, weil, ah, jetzt weiß ich mal, wer ist das und super, dann können wir das endlich mal besprechen, Kommunikation ist da, alles gut, sie kann erklären, sie kann sich erklären, dann können Fehler behoben werden. Ja, sie war super überrascht und sie wusste sofort, wer ich bin und ich sagte, ja, ich war Hallo Frau Doktor, sehr schön, dass wir uns jetzt kennenlernen. Können wir uns austauschen, die Treiber bei mir, um was geht's denn jetzt hier? Und dann hat sie immer noch steif und fest behauptet, das Kind müsste in die Schule gehen. Ja, und ich war da und sagte, ja, hatten Sie meinen Brief nicht erhalten? Ich habe ihn noch mehrmals mit Ihnen kontaktiert. Sie haben sich ja nie gemeldet. Darauf ist nie eingegangen worden. Nicht ja oder nicht nein, gar nichts. Und dann ist sie stark und fest, hat sie darauf beharrt, dass das Kind in die Schule gehen muss. Und dann habe ich ihr noch mal die ganze Situation erklärt und irgendwie, ich habe es dreimal erklärt, dasselbe. Das ist irgendwie anscheinend nicht angekommen oder will nicht ankommen oder wird nicht angenommen. Ich muss davon ausgehen, dass ich es nicht hören wollte. Weil ich spreche ja nicht chinesisch. Ich spreche jetzt sehr klar und deutlich und erzähle so, so, was ist da passiert, kann man sie so weiterhelfen? Und dann ist sie irgendwann, hat sie irgendwann gemerkt, dass ich dabei bleibe, weil sie wollte mich davon überzeugen, dass es noch besser wäre für mein Kind. Und das kann ja nicht sein. Das Kind ist ja, das bleibt ja dumm, das kann doch nicht lesen, schreiben, rechnen. Dann habe ich ihr nochmal erklärt, wie das funktioniert, weil sie hat anscheinend sich da nicht informiert drüber und auch keine Ahnung, dass es das gibt. Und für sie steht fest, nur Schule, sonst gibt es nichts, sonst bleibt das Kind einfach dumm. Und dem muss sie Abhilfe schaffen. Ja, und dann wurde sie etwas lauter und hat wieder mehr angefangen zu drohen. Und dann habe ich gemerkt irgendwann, okay, sie wollen nicht mit mir sprechen, sie hören mir nicht zu. Ich weiß nicht, was ihr Problem ist jetzt, letztendlich. Nun gibt es hier einfach keine richtige Kommunikation. Wie soll das weitergehen jetzt? Wie stellen sie sich das vor? Ja, nichts. Sie wird dem Jugendamt gehen, sie wird einfach alles tun, um dieses Kind in die Schule zu bringen. Wenn ich nicht dazu imstande bin. Und habe ich eingesehen, okay, ja, da könnte ich jetzt noch Tage sitzen und sie würden mir wahrscheinlich immer noch das Gleiche sagen. Und ich bin ich gegangen. Außerdem war es mir einfach einfach zu viel mich dauernd bedrohen zu lassen. Ne? Von allen Ecken und Enden kam einfach nur Drohung. Das macht ja irgendwie keinen Sinn, so kriegen wir keine Lösung mehr. Und da habe ich gesagt, ich habe alles erklärt und gesagt, für mich ist das jetzt. Und so, wenn Sie noch was brauchen, dann melden Sie sich. Sie können jede Zeit mit mir sprechen, per E-Mail bin ich erreichbar. Sie haben auch eine Telefonnummer von mir, alles in Ordnung. Sie können auch gerne mein Kind sehen, alles was sie brauchen, bin ich. Ich nehme an, du hast ihr hier in dem Gespräch gesagt, dass ihr in Deutschland nicht gemeldet seid und deshalb deine Tochter auch nicht unter die deutsche Schulpflicht fällt. Ja, genau. Hat sie dann sie ein Gegenargument gehabt. gebracht? Also hat sie dann gesagt, warum sie dann doch unter die Schulpflicht fällt? Nein, es kamen keine Sachen. Es ist so, als ob ich es nicht gesagt hätte. Sie ist auf gar nichts eingegangen. Sie hat immer nur das wiederholt, was sie gesagt hat. Sie hat anscheinend irgendwie nicht wahrgenommen, dass ich auch was gesagt habe. Es ist in keinster Weise darauf eingegangen, es gab keine verantwortliche Form von Diskussion. Okay, und ähm, vielleicht kannst du es noch ein bisschen, also das, äh, bisschen zusammenraffen, äh, was dann danach passiert, wenn du vielleicht so die Eckpunkte, ja. so die wichtigsten Daten uns erzählen könntest. Ja, und danach wurde es dann sehr viel drastischer, das Ganze. Plötzlich schneiden mir x Bußgeldbescheide ins Haus, die ich auch nur bekommen habe, weil ich sie mir nachschicken habe lassen. Sonst komme komm ich ja im Normalfall auch nicht da dran. Du, du beschäftigst ja jemanden, der vielleicht ab und zu mal die Briefkasten hält, aber ich habe ja nicht damit gerechnet, dass solche Briefe kommen. Und schon hatte ich ganz viele Anträge auf Bußgeld von Ihnen. Dann habe ich mich damit auseinandergesetzt direkt bei der Buskündlerin natürlich sofort angerufen. Ich rufe immer auch überall an und schreibe gleich, um die Dinge zu klären. Und die Frau war eine urlaubsvertretung von der, die im Amt dort wirklich da sitzt. Gut, sie war zuständig, also habe ich mit ihr gesprochen und die Frau Stütz war das damals, sie hat dann mir wirklich als Einzige und Erste, das muss ich sagen, zugehört, sie hat tatsächlich gesagt, oh, das hört sich ja gar nicht so gut an, was ist denn da los? Und hat gesagt, Würden Sie mir das bitte mal erklären alles. Und sie hat sich tatsächlich dann zusammen zwei Stunden Zeit genommen. Dass ich habe hier alles bis ins kleinste Detail geklärt und sie hat dann gesagt, wow, das ist ja eine Geschichte, also ich verstehe sie vollkommen und ja, das ist natürlich keine gute Sache und sie ist jetzt aber hier im Abend und sie braucht jetzt da, sie würde es gerne haben wollen, dass ich ihr das alles aufschreibe. Das habe ich gemacht. Alles, was ich ihr gesagt habe, habe ich niedergeschrieben. Also hat sie dir Recht gegeben, dass dann deine Tochter nicht schulpflichtig ist? Oder hat sie dir einfach zugehört und hat, war einfach wohlwollend? Ja, sie war wohlwollend. Sie hat zugehört und sie hat gesagt, sie kann mich voll verstehen, weil sie ist auch Mutter und sie ist auch alleine Sie ja. versteht das voll. Ja, aber das heißt ja noch nicht, dass, geäußert, dass sie dir rechtlich nee, sie zustimmt. Hat, ja. Nein, das kann sie gar nicht. Hm. Sie hat gesagt. Ähm, das ist nicht ihre Entscheidung sozusagen, sie versteht mich aber voll und dass ich, sie kommt mir vor, als ob ich kämpfen würde wie eine Löwin, hat sie gesagt. Dass okay, du das hattest das dann so also mehrere, mehrere Berührungspunkte mit Behörden, die Polizei war schon mal da, die Schule hat darauf bestanden, dass deine Tochter in die Schule geht und du hast, <lacht> Entschuldigung, versucht klarzustellen, dass ihr nicht in Deutschland gemeldet seid und deine Tochter deshalb nicht... In Deutschland zur Schule muss. Ja, ich habe ja auch alles schriftlich, habe auch alles niedergelegt. Sie hat dann gesagt: Bitte schreiben Sie mir alles, das Sie mir gesagt haben, nieder, so gut wie es geht. Ja. Ihre Beweggründe, warum Sie das tun. Habe ich gemacht. Ich habe 30 Seiten geschrieben und habe dann zum Schluss geschrieben: ähm, Okay, da ich jetzt in Deutschland keine Schule gefunden habe, werde ich jetzt wieder fahren und zwar nach Österreich. Dann spielt er in die Schweiz und dann in sie Das war mein letzter Satz und das habe ich dann abgeschickt. Sie hat gesagt, zu mir gesagt, der Rechtsweg, damit ich das richtig mache und mir keine Fehler unterlaufen, muss so sein, da die Frau Bogdan von der Schule diesen Antrag gestellt hat, muss ich den auch, diese Stellungnahme, zu ihr schicken und sie schickt es dann quasi zur Bußgeldstelle. Heute weiß ich, dass das gar nicht stimmt. Das ist gar nicht rechtlich richtig so. Das hat mir mein Rechtsanwalt damals dann gesagt. Das hätte ich nicht tun müssen, zu ihr schicken. Ich habe es zur Bußgeldstelle direkt geschickt, zu der Frau, damit es auf jeden Fall ankommt. Und natürlich so, wie sie es mir gesagt hat, zu der Dame in der Schule. Und das war dann das Verhängnis. Heute sehe ich es, dass es genau das ausschlaggebende Moment war. Das war am 31.05.2017. Wie also alt war, war deine Tochter da? Neun. Neun. Mhm. Ja. Die hätte also schon drei Jahre lang in der Schule sein sollen. Ja. War sie aber nicht. Nein. Mhm. Wir haben Schulen gesucht, aber nicht gefunden. Sie kam nicht mit einem zu zurecht. Es war dann nicht so einfach, dass so ein Kind ist, so ein Kind lernt, ja, völlig anders. Wir haben das aber probiert, wir wollten ja einfach zu Hause bleiben. Und wir hatten dann schon zwar eine Schule gefunden, die Sudbury School, aber die wurde dann, sie war auch schon angemeldet, genau 2017, hätte sie dort gehen sollen. Und die wurde dann ja, vom bayerischen Staat verhindert. Die wurde wieder abgeschafft. Sie waren ja zwei Jahre schon in der Probezeit am Ammersee. Und die zweite Schule sollte hier in München aufgemacht werden, und das wäre eine sehr passende Schule für mein Kind gewesen. Da war sie schon angemeldet, und dann, im September wurde auch diese Schule gekennzeichnet. Also, da ist wieder nichts, musst Nicht wieder gehen. ging es dann weiter. Ja. Du hast gesagt, vom 31. Genau. Genau, am 31.05.2017 mhm. habe ich das abgeschickt. Am 6.6., Sechs Tage später, am Geburtstag meiner Tochter, 6.06.2017, wurde mir das Sorgerecht entzogen. Direkt vom Familiengericht. Sechs Tage. Einfach Und so. du wurdest nicht angehört. Es war einstweilig, ohne Anhörung, ohne mündliche Verhandlung. Was war die Begründung? Gefahr im Verzug. Das Kindeswohl ist gefährdet, weil ich das Kind der Schule vorenthalte. Das war der Hauptgrund. Und ist im Beschluss auf irgendwas eingegangen, was du ja da auch damals geschrieben hast, auf den 30 Seiten? Nein, gar nicht. Bis heute nicht. Mhm. Dann waren die 30 Seiten vielleicht eher einfach sowas von der Behörde, um dem Richter zu zeigen, diese Frau ist völlig uneinsichtig. Anscheinend. Und äh, sie hat sich darauf gestützt, diese Frau Fund hat das eingereicht habe direkt wohl so ein Bericht zum Familiengerichten geschrieben, in Besprechung auch mit dem Herrn Werner, mit dem Teamleiter des Jugendamtes München. Und es kam am ähm, ähm, 8. und 6. ein Anruf von der Frau Sophia der sie. Ähm, Eindeutig in der Stimmlage war, sehr, er, ich drücke es mal deutlich aus, gehässig war. Denn sie hat zu mir gesagt, sie ruft mich an und bin natürlich gegangen. Und sie sagt, na, was sagen Sie jetzt, Frau Fuscher? In dieser Stimmlage sage ich, zu was soll ich was sagen? Ich wusste es nicht. Ja, Sie haben doch den Brief bekommen, sage ich, was für ein Brief? Ja, vom Gericht. Was, was für ein Brief, was für ein Gericht, ich weiß gar nicht, um was es geht, ich bin doch nicht hier. Ja, wie, Sie sind nicht hier. Ich, Sie wussten doch, dass ich wieder frage. Ja, ja, können Sie mir bitte weiterhelfen, um was geht es denn? Nein, ich spreche jetzt nicht mehr mit Ihnen, ich bin auch nicht mehr Ihre Ansprechpartnerin, ich kann Ihnen nicht mehr helfen. Sie sind jetzt auf sich gestellt und Sie brauchen mich gar nicht mehr kontaktieren. Wiederum. Das war alles. Dann habe ich das letzte Gespräch und dann habe ich nach diesem Brief geforscht und da stand dann, dass ich kein Sorgerecht mehr habe, kein Aufenthaltsbestimmungsrecht und noch viel mehr Dinge, die ich nicht wusste, wie sie zustande kamen. Habt keine ihr das, das gesamte Beifall. Sorgerecht entzogen oder nur den Teil wie das Aufenthaltsbestimmungsrecht und dann der Teil wegen Schule? Ja, genau, Schul- und Ausbildungspflicht, es mir Und auch ein Teil Und kurze Zeit darauf kam noch ein weiterer Beschluss, das medizinisch-psychiatrische Beschluss. Hm. Also ihr wart aber nicht in Deutschland. Warum hat dann trotzdem ein deutsches Gericht dann so entschieden und auch nur wegen der Schulpflicht? Weil wenn doch deine Tochter im Ausland war, nicht in Deutschland. Und ich denke mal an, du hast ja gesagt, ihr wart in Österreich und in Österreich ist ja das Homeschooling als Freilerner ja eine Möglichkeit. Ja. Ja. In Österreich gibt es, so weiß ich weiß, nicht die Schulpflicht, aber die Lernpflicht wird ja da unterschieden. Und in Österreich hast du dich also rechtskonform verhalten und warst auch in Österreich gemeldet, nehme ich Nein. An? Nein, Nein. noch nicht. Es folgte ja Schlag auf Schlag alles. Ah. Also die wussten bei der Behörde, dass du nach Österreich willst und haben quasi kurz bevor du offiziell in Österreich gewesen wärst, durch die Anmeldung, haben die sozusagen einen Eilbeschluss gemacht, um deine Tochter dem deutschen Schulsystem zuzuführen. Ja. Und äh, indem sie dir das ABR, also das Aufenthaltsbestimmungsrecht als entzogen haben, hättest du ja deine Tochter eigentlich nicht mehr in Österreich haben dürfen, wenn... wurde es auf das Jugendamt übertragen, nehme ich an, das ABR, oder auf den Vormund? Ja, es gibt ja dann eine Ergänzungspflegerin, die bestellt wird. Okay. Und die hätte dann bestimmen können, dass deine Tochter nach Deutschland muss? Die hat dann alle Rechte, die mir entzogen wurden. Okay, das heißt, ab dem Punkt warst du quasi illegal mit deiner Tochter in Österreich. Wenn die gesagt hätten, die muss hierher, dann wäre das quasi eine Kindesentführung gewesen, weil du eben nicht über den Aufenthaltsort deiner Tochter mehr bestimmen darfst, sondern diese Ergänzungspflegerin. Ja, nur ich war ja schon da. Also mhm. da kam es ja dann auch zu Konflikten. Wieso ähm. hat sich denn das, das war das Amtsgericht in München, nehme ich an. Ja. Warum haben die sich zuständig gefühlt? Mit welcher Begründung? Ja, die haben ja so getan, als ob mein ständiger Aufenthaltsort München wäre. Die haben das, dass ich auf Reisen bin oder das alles, was ist, haben die nicht akzeptiert, auch meine Abmeldungen. Okay, so getan, im Gerichtsbeschluss. In München. Okay, im Gerichtsbeschluss stand drin: Annette F. wohnhaft in München und dann die ja. Straße. Ja. ja. Aha. Aber hast du da jemals irgendwie, dass ich gesagt, du hast Sachen hingeschickt, hast du die ähm, so hingeschickt, dass du nachweisen konntest, die wussten davon, also per Fax zum Beispiel ja. oder per Einschreiben? Alles, die wussten alles, haben alles hingeschickt. Und ich weiß. weißt du heute im Nachhinein, ob das Gericht recht hatte oder nicht? Also gibt es noch irgendwas rechtliches, wo die zum Beispiel, wenn jetzt du und deine Tochter nirgends gemeldet seid, dass ihr dann automatisch dass man euch behandelt, als wärt ihr in Deutschland gemeldet. Gibt es da ein Recht? Ja, also das Einwohnermeldeamt hat mir da geholfen. Die sind da sehr hilfreich. Die haben mir das auch schriftlich gegeben. Es gibt einen Paragrafen, der aussagt im Einwohnermeldegesetz sozusagen, eben, dass ich, wenn ich nirgendwo gemeldet bin, einfach mich in Deutschland sehr aufhalten darf, ohne dass ich mich anmelden muss. Das war der springende Punkt für dieses 3 Monate. Und, da, ja, und mit der Schulpflicht? Sind wir die, weil, da greift auch keine Schulpflicht, weil wir waren ja nicht gemeldet, auch wenn wir mal kurzfristig nie waren. Also die und Schulpflicht, die ist davon abhängig, wo das Kind gemeldet ist. Genau. Ja, also wenn das Kind in Hamburg gemeldet ist, geht es natürlich in wenn Hamburg zur Schule. Wenn es in München gemeldet ist, in München und wenn es in Österreich Dann gemeldet dort gewesen wäre. Ja. Okay, aber gibt es irgendwie was zum Beispiel, dass... Äh, wenn das Kind ein deutscher Staatsbürger ist, aber nirgends wohnhaft ist, dass dann das deutsche Gesetz anzuwenden ist und das Kind automatisch die Schulpflicht dann... Nein, das gibt es nicht. Das gibt's, gibt es Das heißt, du hast äh, Teile des Sorgerechts verloren mit der ja. Begründung, du würdest wohl deines Kindes Geführt. verletzen, weil du es nicht zur Schule schickst, obwohl gar ja gar nicht mehr in Deutschland wohnhaft war und das deutsche Gericht gar nicht für euch zuständig war. Ja, und das ist nur ein Teil gewesen. Da waren, da waren dann plötzlich noch mehr Anteile, von denen ich gar nichts wusste. Die wurden mir erst dann sozusagen offenbart. Dass Anteile, da noch meinst viel so Vorwürfe, mehr, die das Gericht Ja, Vorwürfe. Hat. Ja, da war ja noch viel mehr dran gehangen, von dem ich gar nichts wusste. Mhm. Gar Was nichts war dann noch drin? Und ich habe ja zwischendrin immer Schulen gesucht hier für mein Kind. Und diese Schulen haben sich anscheinend auch an das Jugendamt gewandt. Das ist das, was ich jetzt weiß. Sie haben auch gesagt, ähm, mit dem Kind stimme irgendwas nicht. Die Frau ist komisch. <lacht> Sozusagen komische Ansichten. Nur weil sie mit dem Kind nicht zurechtkamen Und das Kind halt das Ding offenbar spiegelt und gezeigt hat. Und das wollten sie ja halt nicht hören. Und dann habe ich halt... Das gesagt, was meine Meinung war, das wollten sie auch nicht hören. Und dann haben sie uns rausgeschmissen, sozusagen. Also, wir wurden auch entfernt von den Schulen. Wollten das alles nicht. Sie wollten mir auch nicht zuhören, was ich dazu sagen habe, wie ich die Dinge sehe. Es gab da keine Grundlagen für Diskussionen, auch Möglichkeiten für öffnen, auch in den Schulen nicht. Und heute weiß ich, dass die auch sich ans Jugendamt gewandt haben. Also, es sind schon einige Leute gewesen, die entscheiden. Ja. War das hauptsächlich, weil die einen übereinstimmenden Eindruck von deiner Tochter hatten, dass die gesagt haben, die sei verwahrlost oder die hätte Umgangs also Probleme im Umgang mit Menschen? Oder ja, also die Sache ist die, dass mein Kind ja ein Spektrum hat eines Autismus. Und dass ich, ich persönlich wusste das aber gar nicht. Das hat sich erst jetzt rauskristallisiert sozusagen, weil, weil die so einen Terz darum gemacht haben. Für mich war mein Kind immer okay und gerade das freie Lernen hat sie dazu gefällt diesen Autismus in etwas anderes zu verwandeln, nämlich in den Und das hat anscheinend so den Leuten irgendwie nicht so gepasst, dass das so verlief, <lacht> diese Entwicklung, von der ich ja das auch gar nicht wusste. Und gut, sie hat sich halt anders verhalten als andere Kinder. Aber für mich war das okay. Sie hat halt einfach ihre Zeit gehabt. Sie hat halt Zeit gebraucht. Und autistische Kinder brauchen, die sind nicht so, dass sie sofort spontan sich öffnen und mit jedem reden, sondern sie halten sich sehr zurück. Hm. Zum Beispiel. Mich und deine Tochter, die ist ja jetzt in der Schule, nehme ich an. Ja, sie wurde in die Schule gezwungen. In einer staatlichen Schule. Ja, richtig. Und äh, ist sie gut in der Schule? Geht es ihr gut dort? Also ich darf ja nicht mit ihr sprechen, deswegen kann ich dazu jetzt keine Also Wichtiges du siehst machen. auch keine Schulzeugnisse, du weißt es gar nicht. Nein, ich weiß gar nicht. Okay. Also was ich weiß ist, gesprochen. dass ja. was mir mitgeteilt wurde am Anfang ist, dass halt eben auch diese Schule nicht mit ihr zurechtkommt, was für mich ganz logisch ist nach neun Jahren ja. Freilernaturn. Und ja, deshalb frage ich. Ja. Das Gehirn lernt vollständig anders, also diese Gehirne sind anders, hm. sind offen und Freilernen sind freie Geister und Lernen ganz anders. Es ist klar, dass sie sich schwer tut. Da erstens mal so still zu sitzen in der Schule, das ist ganz schwierig für sie natürlich. Und sie wollten sie in die Förderschule tun, weil sie mit ihr nicht zurecht kamen. Also sie ist hochbegabt und sie wollten sie in eine Förderschule tun. Und dann haben sie doch noch gesagt, naja gut, dann ziehen wir sie ja mit, zu so uns. Aber sie ist halt immer Damals wusste ich noch, dass sie eher bei den Schlechteren ist. Und das wurde auch wieder alles auf mich genommen. Also ich hätte Schuld daran, dass das Kind jetzt so schlecht in der Schule ist. Da können wir wieder erkennen, dass die Mutter schlecht ist. Und das haben sie damals, ähm, nachdem das Kind in Obhut genommen wurde, am 13.07. am Gerichtstermin, ohne mein Wissen und ohne das Wissen des Kindes, ähm, wurde, bin ich dann sofort am nächsten Tag zum Oberlandesgericht gegangen, habe dort 70 Seiten abgeliefert. Und dann kam, nach zwei Wochen, das war so, da war sie dann zwei Wochen quasi schon in der Schule, sie wurde ins Kinderheim getan. Ich wusste nicht, wo sie war. Sie haben sie vier Tage nach der Wegnahme von mir einfach in eine normale Schule gesteckt, da wo das Kinderheim ist. Dann waren die Sch Schulferien gingen nach zwei Wochen an und die Kinder, die ganz normalen Schulkinder bekamen halt ihre Schulabschlusszeugnisse, Jahresabschlusszeugnisse. Dann hat mir das Oberlandesgericht ein schul Grundschulzeugnis meiner Tochter gesendet, worauf natürlich irgendwie nicht viel stand. Sie war ja noch nie in der Schule. Sie war auch zwei Wochen nach dieser Traumatisierung in der Schule und da natürlich kaum was drauf. Und das haben sie dann als Beweis mit genommen dass ich kenne mich Dieses Zeugnis zeigt ganz deutlich, dass ich was falsch gemacht Jetzt was sind wir ein bisschen weiß. gesprungen. Das heißt, ja. ihr wart ja noch in Österreich und dann ja. wurde deine Tochter, wann war das nochmal, wann wurde die in Obhut genommen? Also am 6.6. 2017 wurde sie für das Sorgerecht gezogen, am ja. 13.07. wurde sie weggezogen. Okay, quasi ein bisschen über einen Monat später. Aber er war doch in, Öster in Österreich. Haben die dann äh, in Österreich dir die Tochter weggenommen oder wie haben die das gemacht? Ja, zweimal weggenommen. Zweimal traumatisiert. Mhm. Das heißt, die deutsche Polizei kam nach Österreich oder die österreichische Nein. Polizei hat Amtshilfe? Nein, das ist, <lacht> war sehr trickreich. Ich sollte dann also, ich habe dann gesehen, was mir vorgebrochen wurde, und da spielt ja auch noch ganz stark hinein, dass plötzlich der Vater ins Spiel kam, von dem ich nichts wusste. Der hat sich ja neun Jahre nicht gemeldet, hat sich nicht gekümmert um das Kind. Und plötzlich kam ein riesen Brief, dass der Vater, dass der Vater über uns erzählt. Also der kannte das Kind ja so gut wie gar nicht und mich auch nicht wirklich. Er war ja nicht da und hat sich auch gegen uns ausgesprochen und hat sehr viele Sachen erzählt, die nicht der Wahrheit entsprachen. Weil er hat das Kind auch nicht verstanden, kann er ja auch irgendwie nicht. Und wenn dann ein Kind noch autistisch ist und hochbegabt, dann ist es so schwierig, wenn der Vater nicht anwesend ist. Und hat aber, den haben sie ins Boot geholt, der hat plötzlich einen Antrag auf Sorgerecht gestellt haben die alles. Das war eine Inszenierung, das sollte wohl so sein, dass da noch eine Person mit ins Spiel kommt, die auch schlecht über mich redet, die schlecht über mein Kind redet. So wurde mir auch noch Verwahrlosung vorgeworfen, wobei, wobei mir dann auch noch eben dieses medizinisch-psychiatrische, ja, dieser Anteil des Sorgerechts verwehrt wurde aufgrund dessen, auf den Aussagen des Vaters. Das war noch erschwerend hinzugekommen, von dem wusste ich ja alles nichts. Das habe ich ja erst in diesem Brief gesehen. Und ich war ja nicht da. Und, und dann sollte ich, ich habe mir dann immer möglichst, ich mir dann jemand gesucht, der mir schnell immer meinen Briefkasten lädt, damit ich irgendwie informiert werde, weil die selber haben es mir nicht geschickt. Und ich habe darum gebeten und gesagt: bitte senden Sie mir die Sachen per E-Mail, dann kriege ich es viel schneller. So ja, für die warst ich. du ja wohnhaft in München. Das war deine Gerichtsbekannte Adresse. Ja, so musste Gerichts ich der jeden Tag mein Get mein Brief und ja, Du hast ja ans Gericht schreiben können, dass du in Österreich wohnhaft bist, dass es an die Adresse schicken soll. Du hast ja auch eine Meldebestätigung aus Österreich dann beilegen können. Ja, ich wusste ja noch nicht, ob ich da bleiben Das war ja. Hm. Cool. Eventuell kurz Geschichte, ja. wir waren eben auf der Suche auf, okay, wo können wir auch dann in Zukunft mhm. wohnen, weil wir ja klar waren, wir können ja auf Dauer nicht behandeln. Wir auch Und dann wart ihr in Österreich und wie hat dann diese Inobhutnahme, wie ist die abgelaufen? Also ich habe dann alles gemacht, was, die, was das Jugendamt von mir wollte und das Gericht. Ich habe dann auch als erstes einen Antrag auf Anhörung gestellt damit das geklärt wird und denen haben sie mir dann gegeben, das war dieser 13.07.2017, das war dann so eine um die ich gebeten habe. Und dann dachte ich, okay, klar, dann kann ich dann gehen und alles aufklären. Dachte ich zumindest. Und dann habe ich mich mit der Ergänzungspflegerin sozusagen kontaktiert, das wollte ich ja auch. Und dann gab es ja eine sogenannte verfahrensfreistellung, die Rechtsanwältin meines Kindes, wie ich jetzt weiß. Das fand ich ja dann auch noch eine gute Sache erstmal, weil ich denke, oh, das ist aber cool, da kümmert sich extra jemand ums Kind. Also, ich fand das dann noch ganz gut zu dem Zeitpunkt. Und habe dann auch ja gefragt, was die so macht und wie das gut ist. Und, so. und es hieß ja, sie stellt mein Kind bei und setzt sich für das Kind ein. Und war ich schon beruhigt irgendwie auch erstmal. Und ich habe dann mit dieser gesprochen und habe wieder ihr gesagt, was bitte geht denn hier ab. Ich weiß nicht, was das Ganze jetzt ist und warum ich jetzt kein Sorgerecht mehr haben sollte. Ich verstehe das alles nicht. Klären Sie bitte auf. Ja, das Gericht hat es beschlossen und fertig. Ja, sag ich sage hier, wie und fertig. Sie können Sie mir nicht helfen. Ich brauche doch jetzt Hilfe. Sie sind doch da, um mir zu helfen habe ich gesagt, ich erkläre Ihnen das jetzt nochmal so und so und so. Ja, das will ich jetzt gar nicht wissen, das muss ich jetzt auch gar nicht wissen. Das Gericht hat das entschieden und das ist jetzt so. Damit muss ich jetzt erstmal klarkommen. Dann sage ich, aber Sie werfen mir doch Dinge vor, die so gar nicht stimmen. Das ist doch alles behauptet. Das, Sie kennen doch mein Kind noch nicht mal. Ich weiß gar nicht, wer Sie sind. Und Sie können jetzt über mein Kind bestimmen. Also es geht doch irgendwie so nicht. Ne? Sie kennen doch meine Tochter gar nicht. Sie müssen sich doch selbst ein Bild machen habe ich gesagt, bitte machen Sie sich ein Bild, bitte, ich bitte Sie darum. Ich komme überall hin, kommen Sie hierher, ich weiß es nicht, ich darf, ich weiß ja gar nicht, was ich machen soll, weil ich, ich darf mich an dem nur bewegen. Ich, ich, ich war ja gezwungen, da an Ort und Stelle zu bleiben, weil wenn ich mich bewegt hätte, hätte ich einen Fehler gemacht, ich darf mich nicht bewegen mit dem Kind, also bin ich geblieben. Und dann habe ich gesagt, was soll ich denn jetzt machen? Ja, Sie werfen mir Dinge vor, die so gar nicht sind. Ja, doch, das ist anscheinend so. dass ich, nein, Sie müssen doch erst mal sich selber davon überzeugen. Ich kann Ihnen gerne mein Kind vorstellen. Kein Problem. Ich komm überall hin, wo Sie wollen. Sie Was brauchen Sie jetzt? Was muss ich tun? Und dann, ich, dann hat sie gesagt, nö, brauche ich nicht. sage ich, doch, ich möchte das jetzt aber, weil so geht es ja nicht. Sie können mir doch nicht einfach ein Sorgerecht entziehen, um mich, ohne mich zu kennen, ohne mich zu befragen. Das geht doch nicht. Wo sind wir denn hier? Und dann war sie ja doch verdutzt, dass ich ähm, einfach so wie vehement war und gesagt habe, bitte unter überzeugen Sie sich selbst. Ich mache alles, was Sie wollen. Wir ich ich können uns über Skype unterhalten, Sie können sich mit meinem Kind über Skype unterhalten, Sie können Sie herkommen, schauen Sie, wo wir sind, schauen Sie mein Kind an und unterhalten Sie sich mit meinem Kind bitte. Das war damals die Frau äh, Evi Volkert, die Ergänzungspflege des Jugendamtes im Team diesmal aber nicht mit da, am gleichen Sozialbürger aus, sondern das war woanders. Und dann habe ich gesagt, ich bitte Sie, ich hole jetzt mein Kind und sprechen Sie. Mit ihm. Ich bitte Sie, unterhalten Sie sich selbst mit ihr. Stellen Sie ihr alle Fragen, die Sie möchten. Ja? Das war es da in, an diesem Gerichtstermin, wo die Verhandlung war. Nee, das war äh, erstmal per Telefon. Telefon. Erstmal mit der Frau Kontakt aufgenommen. Okay. Habe. Das war noch das erste Aber Schritt. die Ergänzungspflegerin, die kann ja da auch nichts machen. Ja, klar, die kann einen Eindruck gewinnen, aber die kann ja dann nicht vor Gericht äh, einen Eintrag machen. Das kann die Verfahrensbeistände. Ja, also dann, ich, dann bist du also, einfach, nehme ich an, nach ist. Deutschland zu diesem Gerichtstermin gefahren mit deiner Tochter. Ja. Um, um in der Verhandlung kurz das, das Ganze zu klären. Ja, um nochmal kurz das zu Ende zu erzählen. Sie ließ sich überregen, mit meiner Tochter zu sprechen. Aber sie ja. hat gar nichts gefragt. Sie hat nur die Sachen gefragt, wie sie von mir wusste, dass sie gerne mit Tieren zusammen ist, dass sie gerne in der Natur ist, was sie gerne macht, dass sie gerne tanzt. Und, das hat, und die Lea hat nur gesagt, ja, ja, mache ich gerne. Ja, mache ich gerne. Sonst noch was? Und sie nichts mehr gesagt. Das war das ganze Gespräch mit meinem Kind. So, okay. Und dann ging es so weiter, dass sie wissen wollte, ob ich zu dem Termin komme. Ich sagte, natürlich komme ich zu dem Termin. Wieso nicht? Dafür habe ich ihn ja. Ich habe ja auch darum gebeten. Ist ja auch mein gutes Recht. Ich muss ja irgendwie mal was sagen können. Und meine Meinung dazu äußern, wie ich dazu stehe. Bis jetzt hat mich ja keiner gefragt. Das ist ja alles nur behauptet und ich bin nicht gehört worden. Ja gut. Das wollte ich nur wissen. Ja, Sie werden weiterhin Bescheid bekommen von uns, wie es weitergeht, sage ich. Okay, was mache ich jetzt? Ja, Sie kommen dann zum 13.07. oder ich melde mich auch wieder bei Ihnen. sage ich, okay, dann warte ich jetzt, wohl, oder was? Ich darf ja das Kind nicht bewegen, sehe ich das richtig? Ich darf das Kind uns wohin hinbringen. Nee, dürfen Sie nicht. Okay, ja. Und wie mache ich das dann hier? Ich muss mich ja dann hier melden, wenn ich länger als drei Tage bin. Nichts gesagt, aufgelegt. Also in Deutschland melden? Ich ich hätte mich ja in Österreich anmelden müssen. Das war ja auch total verzwickt. Ich, ich stand ja mitten und dachte ich ja, wo soll ich mich denn jetzt melden? Ich, ich, muss, ich darf mich nicht bewegen, ich darf nicht aus Österreich wegfahren. Aber ich darf mich auch nicht anmelden. Ja, jetzt bin ich in der Grauzone, dann kriege ich Ärger mit Österreich. Wieso durftest du aus Österreich nicht wegfahren? Ich darf ja das Kind nicht bewegen, laut nicht. Ich hatte ja verboten, Aufenthaltsbestimmungsort Kind ist zu bestimmen. Ich durfte hier. Ach so, nee, mit dem AB, wenn dir das ABR entzogen ist, darf ich hier ja nicht bewegen. Ja, die Ergänzungspflegerin kann ja dann sagen, ist okay, wenn die Tochter bei Ihnen ist. Ja? Also solange die nichts sagt, kannst du mit deiner Tochter hingehen, ja, wo machen. du willst eigentlich. Ich, ja, aber ich war unbeweglich, weil es, ich habe mich ja an dieses, diesen Beschluss gehalten. Ich wollte ja, ja nicht gegen diesen Beschluss verstoßen. Okay, und dann bist du also nach Deutschland gefahren zu dem Termin? Nein, vorher sind noch andere Dinge passiert. Vorher sind die Topso. Hm. Vorher sind noch andere Dinge passiert. Könntest du die gesagt, bitte... Kurz zusammenfassen, weil wir haben jetzt eine Stunde schon geredet über ja. den Fortlauf. Also ähm, jetzt wäre es gut, wenn du vielleicht in fünf Minuten das mal erzählen könntest, wie das alles abgelaufen ist, okay. ähm, also damit wir dann vielleicht noch uns die Aspekte einzeln anschauen können. Ja, wie gesagt, es wurde dann eben sehr viel alles auf einmal. Ich bekam vier Anrufe von dem Herrn Richter Meizner aus München, der diesen Beschluss gefasst hat. Ich war sehr froh, auch dachte ich wieder, das ist ja toll, dass er mich anruft. Falsch gedacht, Er wollte einfach nur wissen, ob ich tatsächlich komme. Dann sage ich, ja, aber wie schön, dass Sie mich anrufen, jetzt kann ich mit Ihnen sprechen, oder? Dann sagt er, nein, ich will nur wissen, ob Sie tatsächlich kommen. Dann sage ich, ja, aber äh, können Sie mir jetzt nicht helfen, Sie rufen mich doch jetzt an. Warum rufen Sie mich dann dann an? Ich verstehe das alles nicht. Dann könnte ich doch jetzt mit Ihnen sprechen, das ist doch super. Dann können wir das jetzt vielleicht klären. <lacht> nee, dann sage ich, ja, warum haben Sie mich denn anrufen? Ich will nur wissen, ob Sie kommen. Und sage ja, hab doch schon gesagt, ja, natürlich, warum sollte ich nicht kommen? Ich verstehe ja, Ihre Frage nicht. Er darf Frage sich mit dir ja auch nicht über die Sache unterhalten. Er muss ja als Richter unparteiisch bleiben. Ja, okay, ich wollte nur wissen, ja, warum müssen Sie mich denn an? Ich verstehe das alles nicht. Ja, wollte nur wissen, ob ich auf jeden Fall komme. sage ich, natürlich komme ich. Ja, klar, das ist doch eine Chance für mich. Ich muss doch das auch gehen. Ja, gut. Des Weiteren müssen Sie sich mit der Ergänzungspflegerin Frau Vollberg weiter unterhalten. Okay, ähm, das war dann. kurze Zeit darauf. Das ging alles innerhalb von einer Woche dann. Am Freitag desselben Tages, also am Mittwoch, hat der Richter zum letzten Mal mit mir gesprochen. Am Freitag derselben Woche, 23.06.2017, klingelt es an der Tür. Polizei, die österreichische Polizei steht vor der Tür. Zwei Personen. Sie sagen: Ja, wohnt hier eine Frau Fischer? Ich sage: Ja, das bin ich. Was kann ich für sie tun? Ja, das Deutsche Jugendamt hat sich gemeldet. Wir müssten hier was überprüfen. Die, das Deutsche Jugendamt behauptet, das Kindeswohl wäre gefährdet und wir müssten das überprüfen und mit ihnen sprechen und auch das Kind sehen. Sage ich: Ja. Alles gut, kommen Sie rein. Ein Thema. Ich hole das Kind. Ja, erzählen Sie mal, was passiert ist. Das habe ich alles erzählt. Dann haben die gesagt, ja, alles in Ordnung, also Sie sind okay. Die haben das Kind angeschaut. Ja, glückliches Kind. Weder verwahrlost noch sonst irgendwas. Alles okay. Prima, hätten wir das endlich geklärt, dass das jemand ausspricht und gesehen hat. Ich bin sehr froh. Dann dachte ich jetzt, haben wir das jetzt dann wäre das jetzt gut sozusagen, weil die Polizei er hat gesagt, alles in Ordnung, in Österreich können Sie hier machen, was Sie wollen, Sie müssen sich dann einfach nur anmelden und so. Ähm, sag ich, okay, dann sind Sie wieder gegangen. Dann war Wochenende, Montag, 26. .06. Stehen Sie wieder vor der Tür, haben sich tausendmal bei mir entschuldigt, Sie waren wirklich sehr freundlich, ich tut mir so leid, jetzt ist was Neues in Kraft getreten, sag ich, was denn? Ja, wir haben hier ein Papier für Sie, das ist ein Festnahmebeschluss. Dann sage ich, was für ein Festnahmebeschluss? Ja, wir müssen Ihre Tochter festnehmen. Dann habe ich gesagt, also hat sie was Kriminelles gemacht oder festnehmen muss man doch nur Kriminelle oder wie? So, ich ich verstehe das nicht, können Sie mir das bitte erklären? Ja, es ist was passiert und zwar die Ergänzungspflegerin verfolgt in Deutschland hat, ist zur Polizei gegangen und hat ein, ein wie heißt das nochmal? Jetzt mir das Wort nicht ein muss mir helfen. Ein Vermissten, ähm, wie heißt das, hat, der hat meine Tochter als vermisst gemeldet. Sie ging zur Polizei, obwohl sie ja genau wusste, dass ich in Österreich bin. Und sie hat ja die Polizei zu mir geschickt, die wussten also, wo ich war. Wie kann sie ein Kind als vermisst melden und behaupten, das Kind ist vermisst und keiner weiß, wo es ist. Ich sage, wie, wie soll denn das gehen? Sie waren doch schon da und sie haben doch Bescheid gegeben. Die Polizisten haben mir immer am Freitag vorher gesagt, okay, wir geben Bescheid und das ist dann alles okay. Ich sage, prima, sagen Sie das Bescheid. Ich warte dann so. Naja, man kann diese Sache, dass meine Tochter als vermisst galt. Und dann sind sie, sie sagen, sie sind jetzt leider gezwungen. Und jetzt wird sich die Jugendhilfe, so heißt das Jugendamt in Österreich, einschalten. Die kommen dann auch noch, ich habe dann, es war morgens um neun, ich habe dann gesagt, Moment bitte, weil es langsam, ich spreche mit dem Rechtsanwalt jetzt, bitte warten Sie. Wir haben dann einen Tag lang versucht, tatsächlich, die Jugendhilfe in Österreich auch, hat versucht, uns zu helfen, wirklich. Die Polizisten waren einen ganzen Tag lang da, sie haben alles getan, sie haben gesagt, Jugendhilfe hat gesagt, die waren wirklich nett, so sowas haben sie noch nie erlebt. Das ist ja fürchterlich. Die wollen in Deutschland, dass wir das Kind in Obhut nehmen, dass sie nicht wissen, wo das Kind jetzt hinkommt. Und sie hat gesagt, das machen wir nicht. Wir weigern uns. Das machen wir nicht mit. Das müssen die dort ver äh, verantworten, aber wir nicht. Das ist das Schlimmste, was man einem Kind antun kann. Das machen wir. Aber wir sind gezwungen, irgendwas zu tun. Wir sind leider jetzt gezwungen, durch diesen Beschluss. Der, wir haben Anträge gestellt beim Richter. Der Rechtsanwalt hat mit dem Richter telefoniert, der hat alles abgelehnt, schlichtweg einfach nur alles abgelehnt, den man zu Ich habe versucht, alle ans Telefon zu kriegen. Keiner war für mich zu sprechen. Die Verfahrensbeistellung habe ich kurz ans Telefon bekommen. Sie hat, ich habe gesagt, bitte helfen Sie mir, was ist hier los? Ich weiß überhaupt nicht, was hier los ist. Hier steht die Polizei. Ja, no, ich kann Ihnen nicht helfen. Sag ich, Moment, Sie müssen noch meinem Kind helfen. Sie sind doch, na ja, gut. Sie hat dazu beigetragen, dass es das Kind weg ist. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht. Weil ich dachte ja, sie hilft meinem Kind. Aber sie hat dazu beigetragen. Sie hat auch befürwortet, dass es ohne dass sie mein Kind ja, jemals gesehen hätte oder nicht. Dann haben sie gesagt, okay, wir haben jetzt leider keine Möglichkeit mehr. Es war sehr drastisch dann, weil mein Kind hat das natürlich alles mitbekommen. Da Der Freiländerhof, alles war in Aufruhr. Klar, Polizei und so. Meine Tochter hat sich geweigert mitzukommen, sie ist davon gelaufen. Das war keine schöne Sache. Ich habe ihr versprochen, ich alles gut, ich hole sie wieder ab. Ich werde alles tun, damit das aufgeklärt wird. Sie kann ihr vertrauen, das wird alles nicht so bleiben. Nur ich habe gesagt, okay, bitte geh jetzt mit, weil sonst... Ja, werden sie dich hier abschleppen und dir vielleicht wehtun, das möchte ich nicht. Und sie hätten auch Gewalt angewandt. Also der Richter hat das angeordnet. Der Richter hat angeordnet, wenn sie sich weigert oder wenn ich mich weigere, muss Gewalt angewandt. Das wollte ich natürlich nicht. antun. Sie haben das so abgebildet, dass sie in eine Pflegefamilie gekommen ist. Und ich durfte jeden Tag hinfahren, wir durften uns jeden Tag sehen, ja, ich, durfte, ich durfte mit ihr spielen. Es war dort sehr schön. Ich durfte auch mit der Frau sprechen. Sie durfte mich jederzeit anrufen, okay für sie. Ich habe gesagt, okay Mama, mache ich. Zwei Tage später kommt plötzlich die Aufforderung, ja Frau Fischer, wir haben ja jetzt gehört, Sie haben sich gut geführt. Ich habe mich gut gefühlt in Bezug darauf, ich hätte mich wohl verhalten, dass ich nicht dagegen gearbeitet habe, so konstruktiv war. Und deswegen würden Sie mir gestatten, dass ich mit meinem Kind nach Deutschland fahre. Das heißt okay, das heißt, ich bekomme mein Kind und dann ist gut, oder wie? Ja, nur unter der Prämisse, wenn Sie sich am 3.7. bei uns melden, unbedingt mit dem Kind. Und dann auf jeden Fall am 13.7. beschreiben. Dann habe ich Rücksprache gehalten mit dem Rechtsanwalt. Der Rechtsanwalt hat gesagt, nur unter einer Prämisse, dass ich schriftlich bekomme, dass, wenn ich nach Deutschland komme, mein Kind nicht weggenommen wird. Sonst sollte ich nicht. Das habe ich gesagt zu der Frau Volpert. Die Frau Volpert hat mir das schriftlich gegeben, dass das Kind bis zum 13.7. nicht weggenommen wird. Dann bin ich gefahren, sie haben mir das Kind gegeben, sie haben mich zum Bahnhof gebracht ich bin nach Hause gefahren, bin am 3.7. dort erschienen vor dem Jugendamt mit meinem Kind. Dort haben sie schon das Kind zum ersten Mal von mir getrennt und ich sage, was passiert jetzt hier? Ja, wir wollen nur mit dem Kind sprechen, das kriegen sie gleich wieder. Wir wollen mit Ihnen sprechen und die anderen sprechen mit meinem Kind, sage ich okay war auch gruselig. Meine Tochter wollte natürlich nicht. Sie war natürlich verängstigt. Das war eine Masse von Leuten, die da plötzlich vor uns stand. Ich kannte die Menschen alle nicht. Ich weiß nicht, wie viele da waren. Mindestens fünf, sechs. Und sie hatte natürlich Angst. Und nur weil ich gesagt habe, du kannst mitgehen, ist alles okay, ist sie mitgegangen. Und sie hat sich gefürchtet, sie hat sich natürlich versteckt. Gut, dann haben sie sie mir wiederbekommen. Dann wollten sie in der Besprechung, dass ich sage, dass mein Kind ab sofort in die Schule geht. Ich habe gesagt, nein, natürlich nicht. Stellen Sie sich das vor, es kommt jetzt eine Gerichtsverhandlung, ich werde da Stellung beziehen und ich werde jetzt hier auch nichts unterschreiben und gar nichts. Nein, natürlich nicht, dafür ist hier die Gerichtsverhandlung Das muss erstmal alles geklärt werden. Das hat Ihnen nicht gepasst. Dann sind wir, haben Sie mein Kind wiedergegeben, dann sind wir nach Hause gegangen, 13. Der der Gerichtstermin. Mein Kind wurde in der Zwischenzeit bekam ich noch eine, eine neue Anordnung des Gerichts. Mein Kind sollte 15 Minuten vor der Verhandlung angehört werden mit dem Richter und der Verfahrensbeistand. Vorher hat äh, drei Tage vor dem Gerichtstermin hat diese Verfahrensbeistand ganz kurz mein Kind mal getroffen für 45 Minuten. Dann hat sie wohl einen ebenso schlechten Bericht ans Gericht geschrieben, den ich auch erst vor Gericht gehört habe. Und mich ganz kurz mal am Telefon gesprochen. Sonst nicht. Mit dem Vater hat sie mehr, sich mehrmals getroffen, hat viereinhalb Seiten über ihn. Positives Geschrieben über mich, eine, eineinhalb Seiten nur schlechtes. Dann sind wir dorthin gegangen, Meine Tochter wollte nicht. Sie hat sich gewehrt mit Händen und Füßen. Sie hat geweint, geschrieben, Sie hat gesagt, Mama, wir dürfen dort nicht hingehen. Das ist nicht gut für uns. Das ist überhaupt nicht gut. Ich habe ihr gesagt, ich muss keine Angst haben. Ich bin da. Ich stehe auch da. 15 Minuten sprichst du nur mit dem Richter, und dann hole ich dich da wieder ab. Kein Problem. Der Richter, der weiß das besser als alle anderen, deswegen ist er Richter, habe ich mein Kind noch erzählt. Aber sie war steif und fest davon, er äh, war auch nicht abzudringen und hat gesagt, das kann ich, das ist nicht gut. Na gut. Ich sagte, ich bin im Recht und kann dort sprechen. Dann gehen wir da hin. Sie geht rein. Ich gehe in den Wartebereich zurück und Minuten später werde ich geholt. Es sind eine Menge von Menschen da, wo ich mich schon wundere, wo ich sage, zum Beispiel, was ist denn hier los, ich finde es komisch. Ich kenne doch die Leute alle gar nicht, das ist nicht öffentlich, was sind das für Menschen, warum ich so ein Menschen auflaube? Ja, keine Ahnung. Gut, dann habe ich gesagt, alles gut, dann warte ich hier. Dann sind die Menschen alle weg, dann werde ich gerufen. Keiner ist mehr zu sehen. Und dann denke ich, wo sind die jetzt dann, die alle? Ich verstehe überhaupt nichts. Das finde ich jetzt komisch. Alles komisch. Ich verstehe gar nicht, warum jetzt keiner mehr da ist. Auch keiner, der bei mir ist oder was ich. Dann denke ich, okay, ich gehe jetzt mal rein. Ich mache die Tür auf. Und dann suche ich meine Tochter. Ja, dann kommt die Kette und sagt natürlich als erstes, ja, wo ist denn mein Kind? Keine Antwort. Keiner guckt mich an, alle gucken irgendwo in der Gegend rum und ich, ich nochmal, wo ist denn mein Kind? Hallo? Keine Antwort, keine Rede mit mir. Der Richter kramt irgendwo in seinen Sachen. Dann bin ich ein bisschen schlauter geworden und habe gesagt, kann mir mal jemand sagen, wo meine Tochter ist? Ja, ganz logisch, ganz klar. Dann fängt der Richter mit mir an zu sprechen und sagt, sie ist jetzt nicht da. Und ich sage, ja, das sehe ich auch, aber wo ist die denn? Ich weiß nicht, ob ich an der Stelle weitersprechen soll oder ob es ihm schon reicht. Ich bitte weiter. Okay. Dann sage ich, ja, wieso ist die nicht hier? Ja, die ist im anderen Raum. Dann sage ich, ja, und wieso ist die in einem anderen Raum? Ich verstehe das alles nicht. Wo ist die denn? Ja, die ist jetzt im anderen Raum. Dann sage ich, ja, und wieso ist die in einem anderen Raum? Können Sie mir bitte mal sagen, was hier los ist? Und ähm, dann hat mein Anwalt, der wusste anscheinend schon... Er hat es schon kapiert, ich immer noch nicht, das ist irgendwie wie so eine Schranke natürlich, du sprichst erstmal gar nicht, was los ist. Und dann hat er gesagt, äh, ich muss mich hinsetzen, sonst kriege ich nicht raus, was hier los ist und sowas werde ich wahrscheinlich gleich abgeführt, wie es aussieht, wenn ich jetzt meinen Mund nicht halten würde. Ich sage ja, aber wieso? Ich weiß gar nicht, um was es geht hier. Hallo, ich will einfach zu meinem Kind. Und dann hat er gesagt, nee, wir werden es nicht erfahren, wenn sie, wenn sie den Richter nicht sprechen lassen. Und dann hat er kurz erzählt, wie die, dass er mit dem Kind gesprochen hat und dass das Kind total ängstlich gewesen wäre und aber nichts gesagt hätte und das hätte auch den Eindruck so und so gemacht, dass es einfach ähm, ein komisches, eigenartiges Kind war, wie alle gesagt haben und dann, das war's dann. Mehr hat er nicht gesagt. Und dann kam das Jugendamt, sollte dann zu Wort kommen und dann habe ich, ja, dann kam der Moment, wo ich Endlich verstanden habe zum ersten Mal, was hier abgelaufen ist. Denn die, die haben eine, ich weiß nicht wie lange Liste von Vorwürfen gegen mich vorgebracht. Die Kinder. Und das letzte war, äh, sie müssten das Kind vor mir schützen, weil ich das Leben meines Kindes auf YouTube ausbreiten will. Also mein Kind war nie zu sehen in irgendwelchen Videos. Ich habe einfach nur gesprochen, wie das toll funktioniert. Und deswegen müssten Sie natürlich auch das Kind von Ihnen fernhalten. Und es sollte drei Monate in die Kinderpsychiatrie eingewiesen werden. Und dann bin ich natürlich, dann war es mir klar, in dem Moment bin ich aufgesprungen. Ich finde es ganz logisch. Nur ich habe was haben Sie gemacht? Und dann war mir klar, dann habe ich nur gesagt, das war eine Falle hier. Ich habe das nur gesagt, das war ja auch Fakt. Denn Sie haben eine Falle gestellt. Und dann springt der Richter auf und sagt, Und ich wusste ja schon, dass Sie sich aufhören, Frau Fischer, das haben wir uns schon gedacht. Und Sie sind ja psychisch gestört, das kann ich jetzt erkennen. Und deswegen dürfen Sie sich jetzt nicht von Ihrer Tochter verabschieden und deswegen ist sie auch schon weg. Ich bin psychisch gestört. Was läuft hier ab? Geht's noch? Ja, das wusste ich schon, dass Sie sich so aufhören. und deswegen dürfen Sie sich auch nicht verabschieden. Weg. Das war jetzt 2017 im. Ja, 13. Okay, und seitdem ist deine Tochter eben. Wo lebt die jetzt? In einem Kinderhain. Okay. In einem um, ich würde noch gerne so in den kommenden 15 Minuten so ein paar Fakten und auch das mit dem Freilernen äh, mit dir besprechen. Also erstmal wurde bei deiner Tochter diagnostiziert, dass sie autistisch ist. Nein. Nein. Ähm, gibt es bei dir irgendwelche ähm, psychiatrischen, psychologischen Atteste, Gutachten, dass der Richter recht hat und du psychisch krank bist? Nein, das Gegenteil habe ich. Ja. Ich habe ärztliche Diagnosen, die das Gegenteil behaupten. Okay. Ähm, da hätte ich einen Kommentar dazu. Also wenn zum Beispiel, wenn wenn dein Partner ja, oder dein Kind im Krankenhaus hat irgendeinen Unfall ja, und es geschieht was und es wird operiert und dann kommt der Arzt zu dir und sagt, leider konnten wir das Kind nicht retten ja, und du schlägst dann auf den Arzt rein und sagst, sie sind schuld, sie sind schuld, dann sind die so geschult, dass die wissen, das ist gerade einfach eine emotionale Überreaktion, ja, da sagt halt keiner, sie sind verrückt, ich schicke sie jetzt in die Psychiatrie. Also, dass da ein Familienrichter dann sagt, du seist verrückt, ja, weil du in dem Moment, wo du dir klar wird, man hat dir deine Tochter weggenommen, emotional äh, zusammenbricht oder ausrastet, da hat der Familienrichter keine Ahnung, ja? da ist er nicht geschult worden. Ähm, die andere Frage ist mit dem Freilernen, also ich sage mal ein bisschen salopp, du hast sozusagen getrickst, damit du deine Tochter frei unterrichten kannst. Ja? Du hast geschaut, wie kann ich mich dem, der Schulpflicht in Deutschland entziehen. Und hast es auf wahrscheinlich legale Art und Weise gemacht. Ich kenne zum Beispiel die äh, Dagmar Neubronner, nicht persönlich, aber ähm, ich, ich habe ja mal ein Video mit ihr geschaut. Und ist eine sehr kluge Frau. Und die hat ja auch, äh, ich glaube, zumindest ein Buch geschrieben, das Freilernen, hat selber versucht, eine Freilernerschule zu etablieren in Deutschland, hat sich ja durch die Gerichte durchgekämpft hatte selber auch immer Angst, dass ihr die Kinder weggenommen werden, weil sie die eben nicht an die staatlichen Schulen schicken wollte und in der Art und Weise. Und ich muss sagen, als liberaler, global orientierter Mensch und auch Freidenker, ja, sage ich jetzt mal so, kann ich mich auch anfreunden mit der Idee der Freilerner. Meine eigenen Kinder sind alle auf normalen Schulen ja, und die kommen damit Gut, zu Recht. Das wird die genauso schädigen wie mich. Also ich sage mal normal schädigen. Ja. Ich sehe die Vorteile von Freilernen. Ich, ich habe bei meinen Kindern, als sie klein waren, Dinge gesehen, wo ich sage, ja, das Freilernerkonzept macht Sinn. Ja. Auch so Montessori und so, das finde ich alles gute Konzepte. Also nicht, dass du mich falsch verstehst, dass also ich sage, Freilerner sind des Teufels und schädigen Kinder nur, weil sie Freilerner sind. Das sehe ich gar nicht so. Und ich glaube, viele wissen auch nicht, dass Deutschland eines der wenigen Länder dieser Erde ist, das eine Schulpflicht hat. Das ist nicht die Regel, sondern das ist die Ausnahme. Ausnahme. Ähm, in den USA, in Österreich, ähm, kannst du deine Kinder auch zu Hause unterrichten, dieses Homeschooling. Und Freilernen ist ja noch eine bestimmte Richtung dann auch sozusagen des Homeschoolings. Und da ähm, scheint es ja so zu sein, dass halt deine Ansichten, die du vielleicht auch, habe ich den Eindruck, ein bisschen zu sehr den Menschen vielleicht aufgedrängt hast. Ja, wenn du 30 Seiten an eine Behörde schreibst, ich denke, da war auch viel übers Freilernen drin, ja warum das von Vorteil ist. Da hätten vielleicht zwei Sätze gereicht. Ja, ich teile Ihnen hier mit, dass ich in Deutschland nicht mehr angemeldet bin und nicht gemäß Paragraph so und so Meldegesetz meine Tochter deshalb nicht der Schulpflicht zuzuführen habe. Ja, etwas hätte auch gereicht. Okay, ja, Aber wahrscheinlich waren die da von deinem Mitteilungsbedürfnis, deiner Überzeugung und du hast ja auch Online-Videos über das Freilernen gemacht, hast da positive Reaktionen bekommen und warst da auch wahrscheinlich beseelt davon und fandest es einfach gut, weil du gemerkt hast, es tut deinem Kind gut und wolltest da, dass es dann auch anderen quasi gut geht und andere äh, auch darüber lernen und davon hören, auch die Schuldirektorin, ja, die dann ähm, so vehement darauf bestanden hat, auf der Schulpflicht, Du hast gedacht, die ist eine Pädagogin, die muss sich doch auch für pädagogische Konzepte interessieren. Dann hat sie nicht, ja. <lacht> sie äh, ist dem deutschen System der Schulpflicht natürlich treu ergeben als Schuldirektorin, muss sie einfach sein. Und äh, da sind halt dann Welten aufeinander geprallt, weil das Jugendamt hat halt seine Vorschriften, hat äh, diesen zu folgen und die Schulpflicht ist in Deutschland derart Heiliges Gut, ja, das sieht man ja als Errungenschaft, dass jedes Kind ein Recht auf Bildung hat. Dass das Ganze auch Nachteile hat, die ja die Freilerner klar benennen. Ich glaube, da könnt, können wir jetzt nicht so tief einsteigen. Ich glaube, es genügt, wenn ich sage, dass ich mit der Idee sympathisiere und mich auch damit beschäftige. Jetzt von meine eigenen Kinder nicht sagen würde, das ist das Einzig Gute für die. Ähm, aber ich kann verstehen, dass jemand das machen will. Ja? Und äh, wie ist es denn jetzt, also wie geht es deiner Tochter, ähm, was ist die Situation und siehst du, dass ihr die Situation, dass es ihr besser geht, seit sie nicht bei dir ist oder geht es ihr schlechter oder hast du überhaupt keine Ahnung, hast du überhaupt Umgang mit ihr, siehst du sie überhaupt, was ist die jetzige Situation? Jetzt habe ich sie acht Monate nicht mehr gesehen und gesprochen. Ich habe Verbot gehabt. Umgangskontakt? Umgangskontaktverbot, auch Sprechverbot per Telefon. Und es besteht nach wie vor? Ja. Also du darfst auch keinen Umgang mit dir haben? Nein. Okay, und wann endet dieses Umgangsverbot? Das stellt sich noch aus. Ich habe jetzt einen Antrag gestellt, auf eine genaue Anhörung, damit das endlich mal auch per Gerichtsbeschluss festgelegt wird, wann und wie oft ich mein Kind sehen darf, weil ja in den letzten zweieinhalb Jahren es dauernd so war, dass die Ergänzungsschlitterin oder das Heim einfach das machen konnten, wie sie wollten. Es ist doch so, dass die Gefahr ist ja gebannt. Deine Tochter ist ja in der Schule. Und es <lacht> hat sich gezeigt, dass du. Gut. Also, es hat sich doch erwiesen, dass du auch nicht psychisch krank bist. Ja, also, sie haben ja dann ein ja. Gutachten über mich erstellt. Nach Aktenlage bin ich psychisch gestört und erziehungsunfähig. Von einer Psychiaterin und von einem Psychologen, die mich nicht kennen. Gutachter, die nicht mit dir gesprochen haben, sondern nur auf Basis ich dessen. Gutachten. Ich habe das Gutachten verweigert. Und da steht drin, hat es mit dem deiner freilerner sich zu tun oder worauf stützen sich denn ihre Erkenntnisse oder Einschätzungen? Also so, wie meine Einstellung praktisch ist und wie meine Vergangenheit gewesen wäre. Das ist gar nichts Konkretes, da ist nichts Greifbares. Sie behaupten einfach, ähm, der Vater wäre viel besser für das Kind, weil der für die Schule ist. Deswegen haben sie ihn ja auch ins Blut geholfen. Hm. Obwohl der Vater sich nie großartig gekümmert hat und ich das auch alles gesagt habe, dass der Vater... <lacht> das war dem völlig egal, als ich ihn... Ich habe ihn immer versucht einzubinden, aber er wollte ja nicht. Ich wollte ja, dass er Verantwortung übernimmt oder auch mit ihm sprechen, über Schule und wie er das sieht und hin und her. Das gehören ja nur irgendwie zwei dazu, meiner Meinung nach. wenn er halt sich verweigert, was soll ich denn da machen? Dann mache ich es halt so, wie ich es richtig halte. Und plötzlich hat er angefangen zu sagen, das Kind muss in die Schule, das kann nicht lesen, rechnen, schreiben, das könnte das nicht, das könnte das nicht, das verhält sich komisch. Da stimmt irgendwas nicht mit dem Kind. Und dann war natürlich ein Befürworter der Schule und dann war er der bessere Väter Ganz automatisch. Obwohl er obdachlos ist, keine Arbeit hat, seit Jahren keine Wohnung hat. Und jetzt wird darauf basierend sozusagen, wird jetzt gesagt vom Gericht, okay, das Kind ist jetzt eh schon entwöhnt von der Mutter. Sie spricht auch nicht über die Mutter, wenn man sie fragt. Sie traut sich auch nicht zu sprechen, das ist ganz logisch. Wir dürfen ja, auch wenn wir uns gesehen haben, mal für zwei Stunden im Monat oder so, nur unter strengster Kontrolle. Wenn ich was Falsches sage oder wenn sie was Falsches sagt, dann werden wir sofort voneinander getreten. Ich weiß sie und deswegen ist sehr ängstlich. natürlich Ihr Verhalten ist natürlich nicht mehr so, wie es früher war. Sie hat Angst, um Ende. sie traut sich nichts zu sagen und schon gar nicht, wenn sie nach der Mutter gefragt wird, weil sie ja weiß, dass alle schlecht auf mich zu sprechen sind. Und sie wurde jetzt dem Richter nochmal vorgeführt, letztes Jahr im Mai. Und da hat der Richter wohl gefragt, kannst du mich an mich erinnern? Und hat sie sagt, nein, kann sie nicht. Habe ich ausgeblendet alles. Und auf Fragen hin, der Mutter hat sie eben nicht reagiert mit Schweigen, wollte auch nichts sagen, gar nichts. Und das wurde dann so interpretiert vom Richter, eben, dass das Kind jetzt sowieso entfremdet ist von mir und kein Interesse an meiner Mutter hat. Und das ist jetzt gut so, dass sie kein Sorgerecht mehr hat, sie braucht auch keines mehr. Das hätte ja jetzt der Vater. Und das, dadurch, dass der Vater obdachlos ist, muss das Kind natürlich im Heim bleiben. So hat das Jugendamt auch hier den Zugriff. noch. Das ist alles gut so ist Und mehr Kontakt das heißt, braucht die Frau auch nicht zu führen. Das Gericht ist der Fall sozusagen erledigt, weil. Das Kind ist in der Schule, wurde dem Elternteil weggenommen, der es nicht in die staatliche Schule bringen wollte. Ähm, aus Sicht des Gerichts ist die Mutter ja sowieso psychisch defizitär. also Und das Kind will ja nichts mehr von der Mutter, damit hat es sich ja erledigt. Ja. Sich ähm, ja das Kind ist quasi nicht mehr der schädigenden Mutter ausgesetzt und es ist in der Schule, Fall geschlossen. Wenn ja. das Kind jetzt nicht doch nochmal die Mutter sehen will was wahrscheinlich eher eine geringe Wahrscheinlichkeit hat, weil das das Heim ja ähm, du kannst ja nicht telefonieren, du hast gar keinen Kontakt. Ähm, wir wissen ja nicht, was im Heim der Tochter erzählt wurde. Ja, ähm, das könnten ja die typischen Entfremdungstaktiken sein. Ja, wie es auch Elternteile anwenden, damit sie die Kinder bei sich behalten nach einer Scheidung oder Trennung? Ja, genau. Sie waren also darauf aus. Also das alles hat gar nicht bestimmt, was Sie mir gesagt haben. Ich habe ja meinen YouTube-Kanal dann geschlossen und ich habe gar nichts mehr gemacht. Ich habe meine Öffentlichkeitsarbeit eingestellt, Ich habe alles getan, was Sie wollten. Aber heute weiß ich, dass Feuerblöd ja sind. Also Sie hm. wollten sie mir sowieso nicht mögen. Sie haben gar keine. Sie sehen gar keine Veranlassung, um das Kind zu bezüglich. Im Gegenteil, ich habe ja jetzt das Sorgerecht endgültig entzogen bekommen, bin auch dagegen vorgegangen, ans Oberlandesgericht, bin zugegangen, auch die nächste Richterin wieder das Gleiche gesagt. Jetzt habe ich noch die Möglichkeit, so uns sowas noch Würdest du etwas aus heutiger Sicht anders machen? In Bezug auf was? Ja. Hättest du verhindert, dass deine Tochter in Obhut genommen wird? Wie hättest du es verhindert? <lacht> ja, ich war anscheinend naiv in Bezug auf unseren Rechtsstaat, kann ich nicht anders sagen. Ich habe gedacht, ich hätte Rechte. Und jetzt weiß ich ja gar nichts. Ich weiß nicht, bis heute hat mich keiner angehört. Keiner hat mich angehört. Drei, nur drei Verhandlungen, ich wurde nicht gehört. Alles wird unterbunden. Ja, du, du meinst, also du wirst schon wahrscheinlich im rechtlichen Sinne wurde dein Anspruch auf rechtliches Gehör gewahrt. Du hast dich äußern können, aber keinen hat der Inhalt interessiert von dem, was du gesagt hast. Nee, ich sage zwei Sätze und dann sagt der Richter, das brauchen wir jetzt nicht hier, was sie dir erzählen ja. ist Vergangenheit. Das brauchen wir jetzt nicht. Und du warst da mit das Anwalt war. drin, als der Richter das gesagt hat. Ja. ja da hätte der Anwalt eigentlich darauf bestehen können, dass du weiterreden darfst, weil du ja. hast den Anspruch auf rechtliches Gehör. Und und dann war ich eben, dann habe ich auch eingesehen, dass das mit dem Rechtsanwälten nicht in Not, dann ich angefangen, selber zu. Hm. Also würdest du heute, wenn du wüsstest, wie knallhart da vorgegangen wird und mit welchen Tricks, ja, würdest du heute ganz weit weg fliegen, ja, ans andere Ende der Welt, würdest du deine Tochter dann lieber in die Schule geben Nein. Kein Fall. <lacht> nein, nein. Ich ähm, das ist ja auch tatsächlich mein Beruf. Ich bin ja tatsächlich Persönlichkeitstrainerin nun seit 25 Jahren. Der Witz ist ja, dass ich dann Persönlichkeitsgestört sein soll. Seit elf Jahren habe ich mich auch ganz speziell um Familien gekümmert. Also ich war voll involviert in der gesamten Geschichte, weil immer mehr Menschen zu mir gekommen sind, die mit ihren Kindern Schulprobleme hatten. So ist das auch irgendwie auch alles aufgekommen und entstanden. Und ich habe jetzt da einfach ganz neue Erfahrungen machen dürfen, über die ich sehr froh und dankbar bin. Und so kann ich auch vielen Menschen weiterhelfen. Du machst ja auch Kurse. Was sind es für Kurse, die du anbietest? Ja, Elterntrainings, Elterncoaching. Genau so. Was ist, wenn das Kind praktisch ja, sich anders verhält als andere Kinder? Was verbirgt sich dahinter? Was versteckt sich dahinter, um was geht es da, gibt es da was in der, im Umfeld zu tun, ist es irgendwelchen Ängsten, Druck ausgesetzt, kann nicht darüber sprechen, kann sich praktisch nur ähm, über ja, viel Getöse äußern sozusagen, mit Gebrüll oder mit Aggression, das kann alles ganz schnell angeschaut und verloren werden. Was ich da sehe, ist, dass du als Mutter heute im Nachhinein sagst, deine Tochter hat Autismus. Ja. Dir ist das gar nicht so aufgefallen, ja? weil für dich ähm, <lacht> sozusagen, was, wo ein Richter sagt, das Kind ist ein seltsames Kind, ja? da sagst du, ja, das ist einfach so, wie es ist und nimmst es so ja. an. Und kannst deshalb auch als Persönlichkeitstrainer oft mit Kindern gut arbeiten, weil in Anführungsstrichen seltsame Kinder von dir angenommen werden, wie sie sind. Das ist dann auch wahrscheinlich Teil deiner Freilernerphilosophie und Lebenssicht. Und da bist du dann halt knallhart, sage ich mal, gegen die Wand gefahren, was ähm, Ansichten von Jugendinnen und Familienrichtern angeht, die halt erstmal rechtlich gegeben sind, Schulpflicht, Schulpflicht für die. Und dann haben die euch ja auch sozusagen nicht von der Leine gelassen. Ja? Die haben dann alles gemacht, dass das in ihren Augen Richtige geschieht, nämlich dass das Kind in die Schule geht in Deutschland. Ja, und ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass das eine einzige Intrige war. Da kommt ja mal den Mensch eigentlich nicht drauf. Hm? Also ich habe dem ganzen System vertraut. Das war wohl ein Fehler. Ja. Ja, du hast gedacht, dass das System so tolerant ist und sich für deine Ansichten interessiert und denkt, naja gut, die Mutter weiß ja vielleicht, was für das Kind gut ist. Ja, nein, die hat eine andere Vorstellung, was für das Kind gut ist. Ach so, ja, da fällt mir noch ein, was Sie noch gesagt haben, war, ähm, wir haben, mir wurde vorgeworfen, ich wäre zu eng mit dem Kind. Zu eng. Das wäre nicht gut für sie. Sie sind so nah. Ja, das sein. ist eine immer häufiger kommende Pseudodiagnose, dass die, vor allem die Mutter-Kind-Beziehung zu eng sei und äh, dass dann Kinder in Obhut genommen werden. Deshalb ist natürlich dann das andere, weil damit schädigt man das Kind ja, selbst wenn diese Beziehung zu eng ist. Ja, noch viel mehr. Und man müsste dann eigentlich halt der Mutter oder dem Kind äh, beibringen, das Kind auch zur Autonomie zu erziehen, falls es denn Jesus sei. Ja, die in Obhutnahme ist ja da das falsche Mittel dafür. Ja, also ich würde nichts anderes machen. Und ähm, ich habe vorhin gehört, dass du gesagt hast, ich hätte getrickst und so. Ich habe nicht getrickst. Dann hätte ich getrickst? Mhm. Ich habe einfach nur das gemacht, was ich für mein Kind das Beste hielt. Das ist mein gutes Recht, das steht sogar im Gesetz geschrieben. Ich habe mein Kind geschützt, ich habe alles getan, es hat immer nichts gefehlt, im Gegenteil. Und ich habe gesehen, wie prächtig sie sich entwickelt hat und wie traurig es ist, es ist dass sie ihre Hochbegabung nicht leben darf. Ja. Das Mit äh, getrickst, das war es so ausgedrückt, die Dagmar Neubrunner sagt in diesem Video, das ich angeschaut habe, dass die halt auch nach Wegen gesucht hat, wie sie in Deutschland ihre Kinder aus der Schulpflicht so raushalten kann, dass sie die als Freilerner schulen kann, zu Hause oder halt in der Schule, so. die sie aufgebaut hat. ja. Mhm. Und äh, da hat sie quasi auch geschaut, wie kann ich in dem System da mir diesen Freiraum als Freilerner bauen? Mhm. Ja. Und hat halt gesehen, wie schwer und auch wie Risikoreich das ist, wie man ja an dir sehen kann. und äh, da ist es dann halt so, ja, Deutschland ist da nach wie vor von seinen Gesetzen so, dass die Schulpflicht einfach über allem steht. Und man da wohl anscheinend, wenn man sich anschaut, wie es dir und deiner Tochter erging, ähm, irgendwann kein Erbarmen mehr zeigt, sondern dann das als derart gefährliche Kindeswohlgefährdung sieht, dass halt das Kind dann weggenommen wird. Ja, nur das Ganze basiert nur auf Lügen. Auf Lügen, auf Lügen, auf Lügen und Behauptungen. Ich meine, als ich dann sagen wollte, passen Sie auf, Sie müssen doch erstmal das Kind anschauen. Sie müssen mir das doch erstmal nachweisen, alles. Sie müssen mich doch kennenlernen. Sie müssen doch das Kind vorher anschauen. Bevor Sie es dann wegnehmen. Das ist ja völlig anders. Ja, ja, das ist halt die Grundannahme, dass es. Kindern gut geht, wenn sie in die Schule gehen, ja, weil sie ein Recht auf Bildung haben. Und es ihnen schlecht geht, wenn sie, in Deutschland ist es ja diese, quasi diese Schulgebäudepflicht. Du musst im Schulgebäude sein, ja, um, um Bildung zu genießen. Das ist ja auch wieder so eine Ansicht, wo man sich fragen muss, okay, ist es ist eine Kaserne quasi, in die die Kinder gehen und uniform unterrichtet werden? Wobei dann wieder die Frage ist, wie tolerant, wie demokratisch, wie Individuell und auch auf wie liberal sind denn dann die Lehrer, ja, wie wird da unterrichtet und so weiter, das ist dann auch wieder die Frage. Ähm, da kann man, glaube noch nochmal, können wir nochmal 90 Minuten drüber reden. Ja. Ähm, ja, das sind halt genau diese unterschiedlichen Ansichten. Du wolltest sagen, guck mal, ich bin eine Freilernerin und meiner Tochter geht super damit. Ja, ja. Ist ein Kind, das sich interessiert und automatisch neugierig ist und automatisch neue Sachen entdeckt und automatisch lernen will. Ich muss ja nichts beibringen, sondern sie holt sich sozusagen von selbst, das ist ja auch dieser Montessori-Gedanke. Und auf der anderen Seite dann eben die deutschen Behörden und Gerichte, die sagen, Nein, dem Kind kann es da nicht gut gehen. Das muss einfach in die Schule gehen. Und da sind Welten aufeinander geprallt. Ja, es hat doch mal jemand gesagt, ich glaube, André Stern war es. Durch den bin ich ja auch aufmerksam geworden vor eben zehn Jahren. Er hat, glaube ich, gesagt, das fand ich so schön, ähm, die normalen Schulkinder müssen in einem Schulhaus sitzen und dort lernen, was in einem Schulhaus erzählt wird. Und meine Schule ist die ganze Welt. Hm. Das ist tatsächlich so, das habe ich ja auch gesehen. Das hm. ist so wunderbar. Wie heißt der Mann, den du gerade zitiert hast? André Stern. André Über Stern. den bin okay. ich ja auch auf Lernen gekommen. Hm. Genau, Falls der hat jemand, der damals, das dieses Video schaut, sich interessieren will. Also André ja. Stern, Dagmar, Neubrunner, das sind so, glaube ich, die Leute in dem Bereich, die da interessant sind. Und ich helfe jetzt ich einfach Leuten auch. Genau, ja. Ich helfe jetzt einfach Leuten auch, die freilernen wollen oder die was anderes brauchen, mh, zu begleiten. Okay, Durch mein super. Wissen, das ich jetzt habe, weiß ich jetzt natürlich, wie es funktioniert. Ich hoffe, dass meine Kinder, zumindest die Tochter, die bei mir lebt, jetzt nicht in Obhut genommen wird, weil ich äh, hier nicht ein äh, Gegner der Freilerner bin, sondern da durchaus auch gute Aspekte sehe. Ich hoffe, dass du deine Tochter möglichst bald wieder sehen kannst. Ähm, ich glaube, wir haben heute erlebt, dass vor uns eine Mutter sitzt, die sich gut ausdrücken kann, normal ausdrücken kann, vielleicht ein bisschen extensiv erzählt, weil es ist ihr Fall. Ja, Ich kann das verstehen, man hat dieses Trauma erlebt, man möchte es mitteilen, möchte anderen erzählen, was da passiert, vielleicht auch, damit sie selber, ja, Adlerauge sei wachsam, wenn da irgendwas vom Jugendamt kommt, sich dann zehnmal fragen, ob sie hingehen, ob sie da fragen und vielleicht auch nicht, wie du selber gesagt hast, so naiv da hingehen und denken, dass diese Leute von den Behörden an ihr aufklären und zuhören. Ja. Nein, die haben ja, nein, irgendwann nein. ihr Schema und ziehen das dann einfach durch. Ja, das ist gefährlich, Gefährliche, du weißt dass das ist das Gefährlichste. Das habe ich auch schon von vielen das Gleiche. Hätte ich bloß gewusst, dann hätte ich alles. Genau. Es fängt meistens da an, wo man das Jugendamt um Hilfe bittet. Ja, absolut ich Okay, Annette, danke schön, dass du heute zur Verfügung standest, deine äh, Erfahrungen, leidvollen Erfahrungen mit uns geteilt hast. Du scheinst auch daraus für dich ähm, Positives ziehen zu können, ja, dass du weitergibst an andere Menschen, auch hier an uns im Video, dafür herzlichen Dank an dich. Danke auch, dass du mich eingeladen hast und dass du das machst. Danke. Schön. Annette, danke und ciao. Tschüss.